Hallo, in diesem Video erkläre ich dir, was man in der Physik unter dem Begriff Dichte versteht. Anschließend zeige ich dir, wie man verschiedene Einheiten der Dichte ineinander umrechnet. Zum Schluss gibt es eine kleine Zusammenfassung mit den wichtigsten Fakten aus diesem Video. Um die Dichte verstehen zu können, solltest du bereits zwei andere physikalische Größen kennengelernt haben, nämlich die Masse und das Volumen. Wenn man nun die Masse und das Volumen für verschieden große Körper die aber alle aus demselben Material bestehen misst, erhält man für Eichenholz beispielsweise folgende Messwerte: Der kleine Holzklotz mit einem Volumen von 300 Kubikzentimetern hat laut Waage eine Masse von 240 Gramm. Ein etwas größerer Holzquader mit einem Volumen von 500 Kubikzentimetern hat schon eine Masse von 400 Gramm und ein noch größerer Holzklotz mit einem Volumen von 700 Kubikzentimetern hat sogar eine Masse von 560 Gramm. Um jetzt zwischen diesen ganzen Werten einen Zusammenhang zu erkennen, nutzt man in der Physik häufig einen Trick. Man trägt diese Werte in ein Diagramm ein. Das Ganze sieht dann so aus, dass man auf der horizontalen X-Achse die Werte für das Volumen einträgt bzw. abliest, und auf die vertikale Y-Achse kommen die Werte für die Masse. Messpunkte eingetragen und schon erkennt man, dass diese Werte nicht zufällig im Diagramm verteilt sind. Wenn ich weitere Messungen für andere Holzkörper durchführe und die Werte ergänze, dann liegen diese Punkte ebenfalls nicht irgendwo, sondern wieder entlang einer Geraden, die durch den Koordinatenursprung und möglichst nahe an den anderen Messwerten verläuft. Diese Ursprungsgerade verrät uns das genaue Verhältnis Beziehungsweise die Proportionalität zwischen der Masse und dem Volumen. Und dieses Verhältnis ist es, was man als Dichte bezeichnet. In Formeln wird die Dichte durch einen Buchstaben aus dem griechischen Alphabet, das sogenannte Rho, abgekürzt. Dabei gibt es verschiedene Schreibweisen für dieses Rho, entweder sehr verschnörkelt oder etwas schlichter, was ein bisschen an ein abgerundetes P erinnert. Verschiedene Materialien zeigen jetzt mitunter ein anderes Verhältnis von Masse und Volumen. Eisen hat beispielsweise eine viel höhere Dichte als Holz, weshalb die Steigung der Geraden im Diagramm auch steiler wäre und ein Eisenblock beim selben Volumen eine höhere Masse als Holz hätte. In der Messreihe von eben wurde das Volumen in Kubikzentimetern und die Masse in Gramm angegeben. Wenn man nun die Dichte von Holz berechnet, indem man für ein solches Wertepaar die Masse durch das Volumen teilt, erhält man eine Zahl mit der Einheit Gramm pro Kubikzentimeter, was eine sehr geläufige Einheit für die Dichte ist. Manchmal wird die Dichte aber auch in Kilogramm pro Kubikmeter angegeben. Wenn man das Ganze in Gramm pro Kubikzentimeter umrechnen möchte, muss man beachten, dass die eine Größe bzw. ihre Einheit im Zähler, also oben, und die andere im Nenner, also unten, steht. Um von Kilogramm in Gramm umzurechnen, muss ich mit 1000 multiplizieren. Um von Kubikmeter in Kubikzentimeter umzurechnen, muss ich hingegen mit 1 Million multiplizieren. Doch Achtung! Die Einheiten für das Volumen stehen im Nenner, also dividiere ich in Wahrheit durch eine Million. Tausend durch eine Million sind gekürzt ein Tausendstel, also rechnet man bei der Umrechnung von Kilogramm pro Kubikmeter zu Gramm pro Kubikzentimeter insgesamt durch 1000. Bei der umgekehrten Umrechnung müsste man hingegen mit 1000 multiplizieren. Holz hätte somit eine Dichte von 0,8 Gramm pro Kubikzentimeter bzw. von 800 Kilogramm pro Kubikmeter. Zum Abschluss jetzt die wichtigsten Informationen im Überblick. Die Dichte ist eine physikalische Größe, die das Verhältnis von Masse zu Volumen für einen Stoff angibt. Abgekürzt wird sie durch den griechischen Buchstaben Rho. Die Formel zur Berechnung lautet entsprechend der Definition Dichte Rho gleich Masse M durch Volumen V. Mit der SI-Einheit für die Masse in Kilogramm und der SI-Einheit für das Volumen in Kubikmetern lautet die SI- bzw. Standardeinheit für die Dichte ebenfalls, Kilogramm pro Kubikmeter. Wenn man diese in Gramm pro Kubikzentimeter umrechnet, muss man durch 1000 dividieren oder umgekehrt mit 1000 multiplizieren. Zum Abschied wieder ein passendes Zitat, diesmal von dem russischen Schriftsteller Leo Tolstoi. Ein Mensch ist wie eine Bruchrechnung. Sein Zähler zeigt an, was er ist, und sein Nenner, wofür er sich hält. Je größer der Nenner, desto kleiner der Bruch.